Ich hoffe, ihr habt alle noch Platz neben eurer Aronia-Pflanze. Ja, wer das Video noch nicht gesehen hat zur OPC-reichsten Pflanze, die ihr bei euch im Wohnzimmer züchten könnt, verlinke ich natürlich für euch oben in den Infokarten. Denn es kommt ein neuer Geselle auf euch zu. Mehr Infos natürlich in der Videobeschreibung, zu Beschaffungsmaßnahmen wahrscheinlich auch schnell ausverkauft. Nun aber zum Video und zur Darstellung des Alleskönner. Warum es so nützlich sein kann, eine Aloe Vera-Pflanze in seiner Wohnung zu züchten, die euch von so gut wie allen Leiden befreien kann nach Bedarf. Ja, ja, ja, abwarten, abwarten. Sie kann sogar entsaftet werden im angel aber Warum, Pip Papa habe ich bereits in den letzten zwei Videos genauestens erklärt. Wir nehmen an, du hast Sodbrennen. Schauen wir uns einmal an, was die kostenpflichtige Studienlage dort sagt. Gegen Ende 2015 wurde, führte Jonas Panayi und sein Team eine randomisierte Blindstudie durch, in denen 79 Probandinnen mit Aloe Vera-Saft nur 10 ml pro Tag versorgt wurden. Und dann dementsprechend eine weitere Gruppe, die die doppelte Menge aber 20 Gramm dementsprechend Omeprazol, ein pharmazeutischer Stoff, bekommen haben oder 150 Milligramm Ranetidin, ebenfalls pharmazeutischer Stoff aus Amerika. Heatburn ist das englische Wort für Sodbrennen. Also Aloe Vera 17 Probandinnen mit Sodbrennen, danach nur noch 20-30% bis 30 Beschwerden an Sodbrennen nach 2-4 Wochen. Nicht schlecht. Omeprazol hingegen 50-60% bis 60 Sodbrennen nach 2-4 Wochen. Naja, Ranitidin 45% circa im Durchschnitt haben noch Sodbrennen nach 2-4 Wochen. Okay, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Auch in der Nebenwirkungsskala schaltet Aloe Vera am besten ab mit 92% ohne Nebenwirkungen. Wenn du mal eine, also beziehungsweise keine Zahnbürste hast oder Pasta, also nein nicht diese Pasta, aber ne, ihr wisst was ich meine, haben Wissenschaftler eine Doppelblindstudie mit Chlorhexidin, das heißt alkoholfreies Mundwasserspülung, einer Placebo-Gruppe und einer Aloe Vera-Gruppe herausgefunden, dass es kaum einen Unterschied macht, ob man die Mundspülung nimmt oder das Aloe Vera. Eure Zimmerpflanze. Wissenschaftler schlussfolgerten dann daraus, dass es sich sehr sehr gut eignet zur Beseitigung von Plaques. Wir kennen es alle, Sonnenbrand. Man ist einfach zu verliebt mit der Sonne, wenn sie mal kommt überhaupt in Deutschland. Auch hier gibt es Studien. Die erste Studie wurde 1995 bereits durchgeführt und deklarierte Aloe Vera als effektives Mittel gegen Sonnenbrand. 2007 wurde dann eine große Studie angelegt mit 371 Probandinnen und die Kontrollgruppe, welche mit Aloe Vera behandelt wurde, nach einer Verbrennung. Die Probanden mit Aloe Vera erfuhren eine 8,79 Tage frühere Heilung der Wunde. Vielleicht hattet ihr schon mal Geschwüre im Mund, die sehen dann so aus. Ne? Auch hier konnte Aloe Vera sich beweisen, mhm. naja. wenn man sich diese klinische Studie ansieht. Ja, denn erfuhren die Aloe Vera Kontrollgruppen eine viel bessere Heilung als die Placebo Kontrollgruppe. Eine kostenpflichtige Studie haben Wissenschaftler zwei Diabetiker-Kontrollgruppen, das heißt 50 Probanden, untersucht, in denen sie zweimal täglich einen Esslöffel Aloe Vera-Saft bekommen haben und dann dementsprechend die Placebo-Gruppe, guess what, eine Placebo. Nach 72 Tagen, zwei Teelöffel bereits, das ist echt wenig, sanken die Blutzuckerwerte im Durchschnitt von 257 auf 141. Alter. Deswegen sank der Cholesterinspiegel. Ja, von 241 auf 234, okay, das geht noch, aber die Triglyceride halbierten sich. Das ist wirklich enorm. Mit einer täglichen Ladung Aloe Vera sehe ich damit wirklich kaum eine Chance, an Diabetes zu erkranken. Auch für die Darmwelt könnt ihr hier eure fortschreitende Alterszunahme den Kampf ansagen. Ich habe hier gute Neuigkeiten, denn Wissenschaftler haben 2009 herausgefunden, dass es ein wunderbares Anti-Aging-Food ist und haben damit als erste... Wissenschaftler eine Studie zu diesem Thema letztendlich überhaupt veröffentlicht ja, und es auf den Zahn führen lassen. Also wurde die Faltentiefe wurde gemessen und die Elastizität der Haut wurde gemessen in einer Kontrollgruppe und in einer Guess what, Placebo-Gruppe. Erstaunlicherweise wurde nach 90 Tagen festgestellt, dass in allen Gruppen, ja, ob hoch oder niedrig dosiert, die Faltentiefe abgenommen hat mit Aloe Vera. Erstaunlicherweise hat ebenfalls die Elastizität in allen Gruppen zugenommen. Das kann kein Zufall sein. Auch vor Krebs macht das, ja, das Geschenk Gottes kein Halt. Wie die teuren, nein nicht wie die teuren, sondern wie die treuen Zuschauer wissen, wurden MCF-7 Zelllinien gezüchtet, Michigan Cancer Foundation, wie in allen meinen Videos immer dieselben. Und zwar das ist, dass sie die zum ersten Mal entwickelt hat. Die ähm, ja, Michigan Cancer Foundation, das sind sozusagen Zelllinien, die nicht zu unterscheiden sind von eigenen Körperkrebszellen. Dementsprechend, ja? die wurden gezüchtet. So, erstaunlicherweise mit zunehmender Konzentration von Aloe Vera sinkt die Zahl von Krebszellen antiproportional ohne rücklaufenden Effekt. Wir sehen hier, die Zellzahl ja, läuft gegen Null, wenn man genug konsumiert. Noch eine andere Abbildung zeigt eine 85 85%ige Hemmung des Zellwachstums von Krebszellen proportional, je höher die Konzentration. Eine Schnittwunde oder eine Wunde, auch hier kann dir eine Zimmerpflanze oder ein Getränk oder je nachdem beides, wie ich es tue, helfen. Tierstudien haben gezeigt, dass es bei einer oralen Einnahme bei bereits 100 Milligramm pro Tag pro Kilogramm zu einer 62,5 kleineren Wunddurchmesser kommt, ja, bei einer bestimmten Zeit. Über einen bestimmten Zeitraum. Ja, Und genau das gleiche wurde auch beobachtet zur demalen Auftragung. Ja, also dem mal, das heißt, 50,8% verringertes verringerter Wunddurchmesser ja, bei Auftragen. Jetzt stelle ich mal vor, man macht einfach mal beides. Das ist schon wirklich sehr, sehr enorm. Und was auch ebenfalls sehr, sehr enorm ist, dass diese Pflanze mich so extrem enorm überrascht hat. Das wusste ich gar nicht. Ich hatte sie nie auf dem Schirm gehabt. Hatte ich mich jetzt damit beschäftigt und es sind wirklich jetzt etliche Studien. Ich hätte hier noch, ich hätte hier, das wäre ein abendfüllendes Programm gewesen mit Aloe Vera. Ich habe jetzt mal die, die mir am besten gefangen einfach mal rausgesucht. Ja, und selbst auch ich habe jetzt diese Zimmerpflanzen hier bei mir stehen. Und auch ich konsumiere jetzt jeden Tag morgens und abends ähm, diesen Aloe Vera Saft. Schmeckt so ach, sehr, kann man nicht beschreiben, den Geschmack. Ist schon sehr, sehr ähm, speziell. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch auch etwas Einblicke schaffen und vielleicht die eine oder andere Linderung bei den einen oder anderen Beschwerden aufgrund eurer Zimmerpflanze, ja gewährleisten zu können. Ja? ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf jeden Fall. Super, super wichtig. Teilen ist sehr, sehr wichtig für mich. Und das Abo natürlich und auf die Glocke drücken, damit ihr inf immer informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn es wird sehr, sehr spannend zum Thema Fluoridausleitung. Bis dahin!